Hallo und herzlich Willkommen zum ersten offiziellen World-Welt-Day-Tag. Hier treffen sich die Nationen. Mannigfaltig Menschen heute hier vertreten. Hallo, wie stehen Sie zum World-Welt-Day? Ich höre gerade hör in der Regie, wir haben keine Mikrofone im Publikum, das könnte zu Komplikationen <lacht> führen. Hier ja, sind sie. Hier sind sie also versammelt. Zwei der besten E-Sportler aller Zeiten treten gegeneinander an und das ohne Linkkabel. Erstaunlich. Hier läuft alles über Bluetooth und Infrarot ab. Zu unserer Linken haben wir Pussy Destroyer XXX und hier Your Mom YZ123. Zwei wirklich unerbittliche Gegner, die sich seit Jahr und Tag wirklich immer wieder das Ganze geben. Einen wunderschönen guten Tag. Möchten Sie Ihre Zukunft vorausgesagt bekommen? Ob wir gesund bleiben? Ob Sie gesund bleiben? Okay, einen Moment. Wenn Sie weniger trinken. Haben Sie es gehört? Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Dann haben Sie auf jeden Fall eine gute Zukunft vor sich. Nach außen hin scheint Sie zu lächeln, aber innen schreien Sie. Schreien Sie um den Sieg. Da kommen die ersten Fans ins Bild gelaufen. Großartig. Großartig. Die können gar nicht an sich halten. Hier hinten, es gibt Applaus aus Applaus. dem Publikum. Sie wissen, hier, ist, hier geht es gerade ums Ganze, wirklich. Der pussy ist mit seinem Fanclub, der geschlossen hinter ihm steht. Ja. Mit Geld, wie siehst du? Ein Geld? Ein Geld? Ob's gut oder schlecht? Geld, gut oder schlecht? Sieht schlecht aus. <lacht> oh, oh. Oh, das kam jetzt unerwartet. Aber weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Gehen wir, schalten wir mal rüber zum äh, Publikum und interviewen. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Für wen ist denn Ihre Unterstützung gedacht? Sind, sind Sie auch für Pussy Destroyer hier oder für Your Mom? Für beide. Für beide ja, sind beide. Sie da, also Sie sind unparteiisch. Ja, okay. okay, drücken Sie beiden die Daumen. Okay, das ist ja äußerst spannend. Also das ist wirklich ein unerbittlicher Kampf. Beide haben das Spielgerät in der Hand und lassen nicht locker. Was erwarten Sie von dem heutigen Finale? Und das werden Sie auch bekommen? Das werden Sie bekommen. Also wir haben jetzt hier die Situation, dass wir hier ein Kind haben. Ein kleines Kind ist da. Auch äh, 1978 hatten wir schon mal ein Kind. Hier haben wir wirklich einen geballten Haufen Expertise. Großartig. Ich sehe hier einen ganz sauberen Strich. Da ist wirklich ein Profi am Werk. Auch die Stimmung ist noch gut. Die Frage ist, wie lange? Die Stimmung ist sehr angeheitert. Vielleicht ist Alkohol im Spiel. Oh, oh, oh es bewegt sich. Ich, ich gehe noch einen Meter zurück. Wir waren das nicht, oh shit, das war schon mal, als wir, das war schon so, ja, Leute, das war schon so, das Kind war schon kaputt, <lacht> weil wir uns so dreck verstecken <lacht> hinter dem Scheißdisch. Das war eine gute Leistung, oder? Ich bin sehr zufrieden, ja, das Publikum ist zufrieden, ja, dann machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend. Ein großer Applaus für die Sportler. Er möchte es uns zeigen. Oh! Oh, oh, mein, oh mein Gott! Gott. Oh. Das ist er, das ist er das. Ist er. das ist er. Voll Entschlossenheit! Oh. nein! Doch mal diese elegant. Das ist er! Ah oh. nein! Das erste Date zwischen Jenny und Marius das sieht bis jetzt sehr gut aus. Es läuft sehr harmonisch ab. Weil gestern hatte er Sarah, da sah es nicht so gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass die beliebte Rose heute vergeben werden könnte. Der Publikumsliebling, Jenny der Publikumsliebling ja, wird für ihr Lachen geliebt. Aber John Aber er, er scheint Beziehung. gerade etwas distanzierter zu ja. sein, also also für eine langfristige Beziehung sehe ich schwarz. Er springt! Oh, das will man nicht ich sehe gerade, wir haben hier zwei größere Menschenansammlungen. Damit kenne ich mich jetzt leider nicht so aus. Da fehlt mir jetzt auch die Expertise, aber ich höre gerade, dass unsere Expertin für Menschen gerade reinkommt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben ein wunderschönes Wetter, sag ich mal. Und da ist es natürlich typisch, dass sich einfach mehr Menschen an Plätzen versammeln. Seid ihr immer dieselben Spacken ja, hier? Ich habe Kopfhörer das auf, das ich höre euch nicht. Ich höre euch selbst nicht mal schreien. Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen. Äh, ist dann einfach typisch, dass hier mehrere. Menschen Hau stehen ab! Und, äh, sich das ist mein Grundstück hier. Auf jeden Fall auch <lacht> unter einer Ich habe Kopfhörer auf, ich höre dich nicht, du Spacken. Normalerweise hier haben wir jetzt gerade Touristengruppen auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück beim alljährlichen Bahntel Royal. Es geht dieses Jahr um die zehnte Runde. Es geht um den großen Sieg. Und jetzt geht es auch direkt los. Hier wird sich nichts geschenkt. Guckt euch an, wie hier die Fetzen fliegen. Und oh, die ersten Stürme rein, oh. werden alle reinpassen. Das sind brutale Szenen, die sich hier abspielen. Jetzt schicken sie ihre Kinder ins Bett. Das wird heute sehr blutig. Ja, ein Bahntel Royal, da kann nicht jeder überleben. Hier, du siehst, extra Gepäck ist nicht von Vorteil. Und, und, und, da geht die Tür bereits oh, zu. Oh, geht zu und das Fahrrad Oh, rein oh zu da rein zu wird rein zu noch grenzen. gekämpft, da wird noch gekämpft. Wird er es noch schaffen? Wird er es noch schaffen? Er sich und, und, und, und, und, ja, Jawohl. ist oh. denn das die Möglichkeit? Es gibt keine Toten bei diesem zehnten Bantel Royal. Das ist ja das ist unglaublich. nur Gewinner. Small like a I, I, am I am the one. Dance and Wir haben hier die Paralympic-Teilnehmer, die noch mitmachen wollen. Und selbst da hinten, guck selbst da hinten, schafft es noch eine Person. Oh, das wird spannend, das wird spannend, gerade so. so. Sie hat es reingemacht. Es ist drin. Sie hat es geschafft. Die Paralympics haben aufgegeben, so wie es aussieht. Das Runde muss ins Eckige. Doch. Hallo. Was kosten die denn? 3,90 Euro. 3,90 Einmal bitte. Nehmen wir. Mit eine Tüte dazu? Nein. nee brauchen wir nicht. So. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. 3 Euro. 3,80 Euro. 3 ,80. Ja. <lacht> Wollt ihr Erdbeeren haben? Wollt ihr Erdbeeren? Ja. 3 Euro. Hier, nimm die eine. Einmal Nudeln Napoli, bitte. Einmal Pizzaschinken, bitte. Spaghetti Napoli. Spaghetti Napoli? Pizza Pizzaschinken. Pizza, Groß, klein? Groß. Danke. Heute ist die Eröffnung des ersten offiziellen internationalen Anti-Fußballkampfes. Das heißt, auf einen Spieler folgen elf Bälle. 22, würde ich fast sagen. Okay, es wir haben noch mehrere Teams. Wir haben uns schon Vorfeld. sammeln sich schon die ersten spielfaszinierten, begeisterten Menschen. Ich würde ja, sagen, dann lassen wir doch mal das Spiel eröffnen, oder? Los geht's. Bälle rollen aufs Feld. Ja, ja doch. Erste, erste so Spieler versammeln Maschinen sich interagieren mit dem Spielgerät. Ja, ich, ich sehe noch die Skepsis. Da gibt es noch dezent ja, ja, Angst, ja, sich am Spielgerät Fech, Fech, Fech, Fech, Fech, zu beteiligen. Da haben wir den ersten... Oh, da hatten er den... Fragen. Da hinten sehe ich ja, schon voll. Interaktion. Jawoll! Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier... Auf deinen Salto! Oh! oh! Schönes Ding! Da ist Schönes am Tisch gelandet. So lecker war das. Jetzt übelst im Kinder. Wir haben auch junges Publikum von mir. In der Tierwelt gibt es auch Sperma. Natürlich... Ja, mach weiter, Robin. <lacht> <lacht> <lacht> ah, da ist das erste Opfer. Großartig. Oh, da ist ein richtiger Künstler. Da wird sogar die ein mit einbezogen. Das ist aber ein wildes Turnier hier. Frisch zubereitet. Und wir äh, haben auch an der Sahne nicht gespart. Er läuft, oh ein Gott, Flitzer, seit 14, ein oh, ein erstes Foul! Ja. Ein erstes Foul ist Aber ja, ein Nein, um Gottes Willen! Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag! Danke ja, schön! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. <lacht> Auch das noch? Was <lacht> <So? lacht> tut man nicht alles für die Kultur, ne? ja. ja, für die Kunst! Und na sagen Sie doch mal, was möchten Sie denn gern wissen? gerne wissen? Ich möchte gerne wissen, wie das da auch ohne Leiter nach oben geht. Er ist gefallen. <lacht> Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank vor allem an die ganzen Unterstützer auf Patreon, auf äh, Twitch, äh, per Paypal-Überweisung oder auch Amazon Reflink Nutzer, was auch immer. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr uns auf der Gamescom sehen wollt, dann könnt ihr das. Und zwar Freitag, 15 Uhr, zwischen Halle 6 und 7. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer...